Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video ja, werden wir uns der Frage widmen, wie du es schaffst, dass deine Interessenten mehr Geld bei dir ausgeben, ja, oder beziehungsweise wie du es schaffst, ähm, ja, dass deine Interessenten ja größere Einstiegspakete bei dir kaufen. Im Prinzip ist ähm, Verkaufen eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn du weißt, was das Problem was die Bedürfnisse, was die Wünsche und Ziele der Person sind. Wenn du weißt, was die Person braucht, dann kannst du ihr das Richtige anbieten. Und wenn die Person einen Bedarf hat, ja, dann wird sie auch kaufen. Ich, gebe da, ich mache da mal gerne ein Beispiel, wenn du ähm, mal angenommen, du hast eine, eine Krankheit, nehmen wir jetzt einfach mal ähm, Krebs zum Beispiel. Und wenn ich als Verkäufer ein, ein Mittel hätte, was diese Krankheit definitiv heilen kann, ja und ich würde mit dir am Küchentisch sitzen. Dann bräuchten wir ähm, ja kein großes Verkaufsgespräch führen. Wir bräuchten keine ja, großen Einwandbehandlungen, sondern wir müssten wahrscheinlich nicht mal über den Preis diskutieren. Ja, sondern die die, die Person würde sofort ja das Angebot annehmen und würde im Prinzip das Mittel kaufen wollen, egal was es kostet. Ja. Sicherlich äh, ist ein extremes Beispiel, wir haben im Verkauf oder wenn wir einen neuen Vertriebspartner rekrutieren wollen, jetzt sicherlich nicht immer diese Situationen. Aber wir haben vergleichbare Situationen. Wenn du einen, ja, mit einem potenziellen Vertriebspartner sprichst, dann kann es einfach sein, dass die Person nicht weiß, wie sie jetzt zum Beispiel noch 300 Euro aufbringt, um, ja, die wichtige Kreditrate ähm, zu bezahlen, äh, wie, wie sie es schafft, dass sie, ja, wenn das Auto finanziert ist, vielleicht ähm, ja die nächste Monatsrate bezahlt etc. etc. Also wir können nicht hinter die Fassade blicken und umso wichtiger ist es dementsprechend herauszufinden, welche Probleme sorgen bedürfnisse oder wenn keine probleme sorgen da sind welche ziele welche wünsche hat die person und das schaffen wir einfach indem wir fragen stellen indem wir den bedarf ermitteln indem wir einfach herausfinden ja was bei der person eigentlich ja phase ist was da was das sache ist und wenn wir diesen schlüssel haben dann können wir dementsprechend dann auch unsere empfehlung aussprechen ja und wie wir das machen das können wir jetzt gerne mal anhand einfach von einem von einem Beispiel ja kurz durchgehen. Ich möchte das anhand von einem Beispiel einfach mal kurz ähm, veranschaulichen. Wenn du zum Beispiel bei einem potenziellen Vertriebspartner sitzt, ja, und du hast jetzt ähm, herausgefunden, ja, was so ähm, ja die die, die die das Problem ist oder welche Wünsche, welche Ziele die Person hat, dann könntest du jetzt zum Beispiel das Ganze mit einer Frage einläuten in der oder einleiten, indem du indem du sagst ähm, zum Beispiel ich möchte auf nur sicher gehen, dass ähm, du mit uns den, den bestmöglichen ja, Erfolg hast und deswegen einfach mal so die Frage an dich: Wie viel möchtest du denn eigentlich ja, dazu verdienen? Was ist denn so das, was du was du haben möchtest? Weil bevor ich dir jetzt zeige, welche Startmöglichkeiten du hast, ja, möchte ich dir auch ja das optimale ähm, Einstiegspaket dementsprechend empfehlen. Also erzähl mal, wie viel möchtest du denn eigentlich verdienen? Oder wenn du ja, bei einer person sitzt wo du ja die sich sorgen über zum beispiel über ihr alter macht ja wo sie nicht weiß wie viel wie viel rente sie im alter zum beispiel dann zur verfügung hat dann könntest du einfach auch mal die frage stellen ähm, ja wie viel rente bräuchtest du denn eigentlich im alter dass du sorgenfrei leben kannst und wie wäre es, wenn wir diese Rente schon jetzt aufbauen könnten, ja, wie viel wäre das, ja, dass du dir einfach, ja, dass du einfach das Ganze mal so ein bisschen messbar machst und den Leuten auch mal, ja, eine Idee gibst, ja, weil äh, viele wissen dann zum Beispiel gar nicht, wie hoch ihre Rente ist oder, ich meine, das müssen wir ihnen ja auch nicht sagen, sondern es geht ja einfach darum, dass sie sich mal darüber Gedanken machen, wie viel das sie tatsächlich dann auch brauchen. So und je nachdem, was die Person jetzt dann halt antwortet, kannst du dann eine entsprechende Empfehlung aussprechen. Da würde ich jetzt auch nicht ähm, hergehen und einfach sagen, ja, dann nimm das und das Paket, sondern, ja, dann ähm, verbinde dich mit der Person indem du ihr ja die Empfehlung in Form einer Geschichte zum Beispiel ähm, aussprichst, ja, in, in Form von deiner Geschichte, indem du dann einfach überleidest und sagst, ähm, ja, lass mich kurz ähm, erzählen, wie ich es gemacht habe, ja, ich war in einer ähnlichen Situation wie du, wenn das so ist natürlich, du musst natürlich dann schon deine Geschichte erzählen und dann kannst du ähm, erzählen, ja, wie du zu der ganzen Sache gekommen bist und wie sich das Ganze entwickelt hat und welche, warum du, ja, wie du eingestiegen bist einfach. Und dann kannst du im Prinzip, wenn du die, die Geschichte erzählt hast, dann ja mit einem Satz überleiten und deine letztendliche Empfehlung aussprechen. Ja, du könntest dann zum Beispiel sagen, es gibt bei uns, ja, drei einstiegsmöglichkeiten paket 1 2 und 3 und ich würde dir aufgrund deiner ziele und aufgrund deiner probleme aufgrund des wunsches würde ich dir empfehlen ja mit paket 3 zu starten wie du wie ich dir eben erzählt habe habe ich selbst so gestartet dadurch hatte ich die und die vorteile und ähm, ja und dann einfach fragen wann die person denn jetzt endlich starten möchte ja also möchtest du gleich starten sofort? Möchtest du starten zum ersten? Ja, also es ist einfach so eine Hilfe, weil normal kannst du ja dann sofort ähm, die Person sponsern. Aber ähm, ja, bevor du keine Abschlussfrage stellst, könntest du dann einfach hergehen und könntest sagen, wann möchtest du starten? Zum ersten des nächsten Monats oder sofort? Ja, und dann bist du eigentlich schon drin und kannst ja auch schon wieder Feedback holen und siehst dann genau, wie die Person reagiert. Okay, kurzes Video. Hoffe das Ganze war für dich hilfreich, wenn du so war, teils mit deinem Netzwerk, Daumen hoch, wie immer. Und ja, falls du Lust hast, mit uns und unserem Team durchzustarten, findest du auch unterhalb des Videos ja, alle weiteren Informationen. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. In diesem Sinne freue ich mich, ja, dich wiederzusehen im nächsten Video. Alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.